die Kunst, Dein Trading umzusetzen. Hi, mein Name ist Manuel Ott und ich sage Dir, Trading ist von jedem erlernbar, wenn man weiß, worauf es ankommt. Das Wissen im Trading ist endlich. Trading ist aber keine Wissenschaft, es ist vielmehr eine Kunst habe zwei konten geplättet während meiner anfangszeit und ich weiß wie weh das tut und ich weiß auch wie das für trading anfänger schwierig ist mit der frage umzugehen und die beantwortet zu kommen was mache ich eigentlich falsch warum funktioniert mein trading nicht so wie ich es mir vorstelle mich mit den relevanten themen auseinanderzusetzen hat alles verändert trading kann dir Freiheit und Unabhängigkeit geben. Aber nur wenn du bereit bist, Veränderungen zuzulassen, aus deiner Komfortzone auszubrechen und nicht das zu machen, was die 90 bis 95 Prozent der anderen tun. Du brauchst einen Plan. Die Börse besitzt die Fähigkeit, die schlechtesten Eigenschaften von dir ans Tageslicht zu befördern und diese schlechten Eigenschaften knallhart gegen dich einzusetzen. Ich kann dir aufhelfen, dich an die Hand nehmen und dir zeigen, was der richtige Weg ist. Dann wird es für dich sehr viel leichter sein, auch an dem Ort oder an dem Ziel anzukommen, wofür du dich überhaupt auf den Weg gemacht hast. Das ist meine Mission und dafür setze ich mich für dich ein.